Herzlich willkommen zum Live Q&A zur Feminine Power Formation, die im Jänner 2023 starten wird. Mein Name ist Ruth Teumann. Ich werde in der Feminine Power Formation dich durch ein ganz transformatives und wirklich, ja, ich würde fast sagen, life-changing year begleiten und freue mich heute, dir alle Fragen rund um die Ausbildung ausführlich beantworten zu können. Ich arbeite ja schon seit vielen, vielen Jahren mit Frauen, äh, habe eine eigene Praxis als Kinesiologin und Mentaltrainerin, wo ich Frauen eben in ihre Größe, in, ihre, ja, in, ihrem, in ihrem Wachstum einfach begleiten darf. Und in den letzten Wochen habe ich festgestellt, dass sich ein Thema ganz massiv häuft, dass das ganz, ganz oft kommt. Und das war das Thema Veränderung. Viele Frauen haben derzeit gerade das Gefühl, sie stehen so an einer Art Wendepunkt in ihrem Leben. Sie spüren, die Zeit ist reif. Es braucht eine Veränderung. Sei das im beruflichen Kontext, sei das im privaten Kontext, sei das im familiären Kontext. Sie spüren, es gibt eine Art von Stagnation. Sie haben das Gefühl, sie stecken in ihrem in ihrem Alltagssumpf und kommen da nicht voran und aber auch nicht zurück und es geht einfach nichts weiter. Und sie spüren in sich diese, dieses Bedürfnis nach, da braucht es was anderes. Und gleichzeitig spüren sie aber, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Welchen Schritt mache ich zuerst? Wo setze ich an? Wer bin ich denn überhaupt? Was kann ich? Was ist meine Berufung? Was ist das, was mich erfüllt? Was brauche ich für mein Leben, damit es mir überhaupt gut geht? Ganz, ganz viele Frauen spüren das gerade in sich und das war für mich so der Startschuss, zu sagen, okay, genau jetzt braucht es etwas, um diese Frauen da zu begleiten, genau jetzt braucht es etwas, um diese Frauen zu begleiten, aus ihrem Kokon rauszukommen, aus dieser Komfortzone, die sich ja vermeintlich sehr sicher und geborgen anfühlt, aber am Ende des Tages einfach sehr beschränkt ist, sehr limitiert, sehr klein. Und ich habe in mir ganz intuitiv, und das ist auch das, wie ich so gerne arbeite, gespürt, es ist Zeit, jetzt mit einer Ausbildung zu starten. Um diesen Frauen das an die Hand zu geben, was sie brauchen. Denn ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Eigenverantwortung. Ich halte nichts davon, Menschen aus ihrer Eigenverantwortung rauszubringen und sie quasi vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ich möchte niemanden aus dem Kokon rausschneiden und auf die Blume raufsetzen und sagen, schau mal, jetzt bist du auf der Blume. Nein, ich möchte Frauen zeigen, wie sie selbst dorthin fliegen können und weiterfliegen können, wann immer sie es möchten, zur nächsten Blume. Wie sie wirklich dieses ganze Potenzial in ihrem Leben endlich mal wahrnehmen und spüren und nützen können. Und das ist der Grund, warum ich die Feminine Power Formation für das kommende Jahr starte und ich freue mich sehr, wenn du mit auf diese Reise kommst, denn sie wird ganz, ganz viel in dir verändern. Denn sie wird wirklich in die Tiefe gehen. Jetzt habe ich in den letzten Tagen und Wochen natürlich schon ganz, ganz viele Fragen bekommen, per E-Mail, per WhatsApp, per persönlichen Nachrichten. Und möchte deshalb wirklich heute diese Zeit nehmen, all diese Fragen ausführlich zu beantworten, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man für sich innerlich Klarheit hat. Dass man wirklich mit einem vollkommenen Commitment, mit einer hundertprozentigen Überzeugung sagen kann, ja, das mache ich, das ist genau richtig für mich. Und deswegen ähm, habe ich all die Fragen, die ich da bekommen habe, mir vorab schon aufgeschrieben. Es werden vielleicht auch im Laufe des Abends noch welche eintrudeln, ähm, dann werde ich sie alle gerne beantworten. Kurz möchte ich dir noch erzählen, wer ich eigentlich bin und warum ich das mache, was ich mache. Ähm, ich bin 39 Jahre alt, ich lebe mit meiner Familie in Wien, bin Mama von zwei Kindern. Mein Sohn ist zehn, meine Tochter wird acht. Und ich habe ursprünglich Kulturanthropologie studiert. Das heißt, ich komme aus der Frauenforschung, aus der, der Gender-Thematik, ähm, habe dann einige Jahre in unterschiedlichen MPOs gearbeitet, auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, PR-Marketing und kam dann Mitte 20 an einen ja, sehr, sehr großen Wendepunkt in meinem Leben, an dem gleichzeitig ich sagen würde, es war vielleicht meine größte Lebenskrise, ähm, die mich aufgefordert hat, damals sehr viel in meinem Leben zu verändern. Ich würde fast sagen, so eine richtige 180-Grad-Turn zu machen und das war der Zeitpunkt, als ich an die Kinesiologie geraten bin. Ich sage wirklich geraten, weil ich gar nicht mehr genau weiß, wie es dazu kam, ich weiß aber noch ganz genau was es in mir verändert hat ich habe gespürt das möchte ich können ich habe gespürt das ist meine berufung das ist das was ich machen möchte und von dieser erkenntnis zu ich eröffne eine praxis waren natürlich noch ein paar schritte dazwischen und es war ein weg und ich bin so froh und unglaublich dankbar dass ich damals diesen weg nicht alleine gehen musste sondern dass ich jemanden hatte der mir immer wieder die nächsten Schritte gezeigt hat, der mir immer wieder aufgezeigt hat, wie ich dorthin kommen kann und wie ich das machen kann. Und durch diesen Prozess wurde es tatsächlich, kam es dazu, dass ich dann begonnen habe als Kinesiologin und Mentaltrainerin und später auch wirklich als mit Energiearbeit mit Frauen und Kindern zu arbeiten. Ich habe inzwischen schon über hunderte von Frauen begleiten dürfen auf ihrem Weg und bin wirklich unglaublich dankbar ja, dass diese Berufung mich oder ich diese Berufung damals für mich entdeckt habe. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass ich wirklich ganz genau weiß, wie es dir vielleicht gerade geht. Ich kenne dieses Gefühl von feststecken. Ich kenne dieses Gefühl von, da ist noch was, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich kenne dieses Gefühl von sich selber klein machen, sich nichts zutrauen, sich... Ja, immer wieder zu verstecken vor sich selbst, zu zweifeln, Angst zu haben vor der eigenen Größe. Das ist mir unglaublich vertraut aus meiner eigenen Lebensgeschichte heraus. Ich würde sagen, dass mein Leben mir schon sehr, sehr viele Herausforderungen vor die Tür gestellt hat. Ähm, Herausforderungen, die wirklich oft auch schmerzvoll waren, die mh, mir viel Kraft gekostet haben. Und gleichzeitig waren es genau diese Herausforderungen, die mich zu dem Menschen, zu der Frau gemacht haben, die ich heute bin. Ich würde fast sagen, name it and I've been there. Also da gab es so viel in meiner Jugend, in meinem Anfang-Mitte-20ern. Ob es die Essstörung aus meiner Jugendzeit war, ob es mein Burnout Mitte 20 war, das mich dann im Endeffekt dorthin gebracht hat, wo ich heute bin. Ob das äh, eine Phase von Arbeitslosigkeit war, von völliger Orientierungslosigkeit, von alles bricht gerade zusammen, ob das wirklich auch meine Krise nach meinem ersten Kind war, meine Fehlgeburt, da gab es ganz, ganz vieles. Und meine große Kraft, vielleicht meine größte Kraft, meine größte Ressource ist genau durch diese Herausforderungen entstanden. Weil ich weiß, ganz tief in mir drinnen, gibt es ein ganz, ganz tiefes Vertrauen. Ich weiß, ich werde mit all diesen Herausforderungen fertig. Ich komme mit denen klar. Das Leben begleitet mich. Und in mir gibt es so viele Ressourcen, auf die ich zugreifen kann. Das heißt, egal was da kommt, es wird immer eine Lösung geben. Es wird immer einen Weg geben. Da wird sich immer auftun. Da habe ich so ein ganz, ganz tiefes Vertrauen in mir. Und deswegen traue ich mich auch inzwischen wirklich meinen Weg ganz mutig zu gehen und zu sagen, ja, okay, ich verändere was, ich probiere was Neues, ich, ähm, ich spüre wieder nach, wer bin ich, was brauche ich jetzt, wie haben sich meine Bedürfnisse verändert, wie haben sich ähm, meine Werte vielleicht verändert, was tut mir noch gut, was tut mir nicht mehr gut. Und da auch wieder immer wieder mein Leben nachzujustieren und in eine neue Richtung zu gehen, weiter zu fliegen, auf die nächste Blume. Weil ich weiß, ich kann das. Und weil ich weiß, Egal was da kommt, es wird eine Lösung für mich geben. Und das ist die Kraft, die ich dir in dir zeigen möchte. Das ist genau das, was ich dir in dieser Feminine Power Formation vermitteln möchte. Deine eigene, unglaubliche Größe. Der Name Feminine Power, der vereint für mich so vieles. Feminine ist dieses Urweibliche, dieses Sanfte, dieses Zarte, dieses Gefühlvolle, empathische, gepaart mit dieser unfassbaren Kraft, die in uns Frauen steckt. In jeder von uns. In mir genauso wie in dir. Und gemeinsam wollen wir genau zu dieser Kraft kommen und dich zum Fliegen bringen. Ja, ähm, ich schaue mal da kurz auf meine Fragenliste, um dann gleich mal einzusteigen. Ähm, eine der Fragen war, warum dauert die Feminine Power denn zwölf Monate? Das ist schon lang. Ja, ein ganzes Jahr braucht wirklich dein ganzes Commitment. Und gleichzeitig habe ich schon so oft erlebt, dass Frauen einen Prozess beginnen und dann nach sechs Wochen kommt irgendwas anderes, es passiert was, das Kind wird krank. Und dann verliert sich das irgendwie so, verläuft im Sand. Und alle Mühen, alle Ressourcen, die da reingesteckt wurden, sind dann eigentlich umsonst reingesteckt worden. Mit diesem 12 monats ist wirklich mein Ziel, dich kontinuierlich zu begleiten, dir diese Kontinuität zu schaffen und dir auch zu helfen, konsequent dran zu bleiben. Immer wieder den Faden aufzunehmen und zu sagen, ja, ich mache da jetzt weiter, ich gehe da weiter. Ich gehe wirklich in diese Transformation durch. Mir liegt nichts daran, dass du irgendwas an der Oberfläche veränderst, dass du quasi einen neuen Anstrich verpasst. Mir geht es darum, wirklich mit dir tief zu gehen. Dorthin, wo es auch manchmal vielleicht wehtut, dort, wo vielleicht auch Schattenseiten sind. Aber dort, wo wirklich nachhaltig eine tiefe, positive Veränderung für dich möglich ist. Und deswegen ist das Programm zwölf Monate lang, damit wir gemeinsam Dranbleiben, damit wir gemeinsam diesen Weg gehen und damit ich dich einfach wirklich kontinuierlich unterstützen und begleiten kann in deinem ganz individuellen Prozess. Eine andere Frage, die ganz, ganz oft gekommen ist, ähm, die kenne ich auch, Claro. das ist die Frage nach der Zeit. Wie viel Zeit brauche ich denn da überhaupt und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht eh schon genug in meinem Leben habe und gar keine Zeit dafür habe. Zum einen kann ich dich mal beruhigen. Der Zeitaufwand für diese Ausbildung beträgt im Schnitt zwischen 20 und 30 Minuten am Tag oder umgerechnet sind das ca. zwei Stunden die Woche. Wie du dir das aufteilst, das ist ganz, ganz dir überlassen. Das kannst du machen, wie es in deinen Alltag gut hineinpasst. Es ist ein Investment an Zeit in dich. Du investierst Zeit in dein Leben, in dein Wohlbefinden, in dein Wachstum, in dein, deinen Zustand von Zufriedenheit und Erfüllung. Wie oft hast du schon Zeit völlig sinnlos verplempert mit etwas, das dir nicht nur keinen Spaß macht, sondern sogar auch noch Kraft kostet. Und wie wertvoll bist du und diese Zeit für dich? Das ist eine Frage, die du dir einfach mal so stellen darfst. Und wenn du ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz ehrlich mit dir bist, ähm, und ich mag Ehrlichkeit, ich schätze das und ich fordere das in dieser Ausbildung auch immer wieder ein bisschen heraus, ähm, dass du ganz ehrlich mit dir bist, wie viel Zeit am Tag gehen bei dir für Handy und Internetsurfen drauf und ich meine jetzt nicht arbeitstechnisch oder wirklich ähm, in Research, sondern einfach in pff, ich sitze da und scroll mal und plötzlich sind ähm, 45 Minuten oder so vergangen. Ich kenne das von mir gut, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch bei dir manchmal so ist, dass da einfach Zeit dahin schwindet, die dir nicht dient, die dir keine Kraft gibt, die, die, die dich keinen Zentimeter nach vorne bringt. Wenn du da bereit bist, deine Prioritäten zu verändern oder klare Prioritäten für dich zu setzen, dann wirst du merken, dass der Zeitaufwand überhaupt nicht so groß ist, wie du vielleicht gerade befürchtest. Es ist ein Investment in dich. Da darfst du dir ganz klar darüber sein. Und es bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, die ganz, ganz oft kam. Das ist schon viel Geld. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll. Ja, da hast du recht. Das ist ein großer Betrag. Auch der ist ein Investment in dein Leben. Und ich kenne das sehr, sehr gut. Ich hatte das vor einigen Wochen ähm, sogar selber als Situation, dass ich mir überlegt habe, ob ich in mich investiere, in mein Business investiere. Da ging es darum, meine Marke wieder zu verändern, nachdem es die jetzt schon sehr, sehr lange gibt, äh, seit Geburt meiner Kinder, weil ich mich verändert habe, weil viel passiert ist. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich brauche was Neues, ich möchte was Neues machen, ich möchte adaptieren, wachsen. Ähm, und habe dann auch genau die richtige Person für mich gefunden, habe ein super Gefühl gehabt, habe gespürt, das passt. Und dann kam der Moment, wo sie mir gesagt hat, was es kostet. Und dann kam bei mir der Moment, in dem ganz viele alte Glaubenssätze hochgepoppt sind, die gesagt haben, naja, brauchst du das wirklich? Ist es wirklich notwendig? Nur für dich? Nur weil du das jetzt möchtest? Hm. Bist du das wert? Gott sei Dank kenne ich diese alten Glaubenssätze inzwischen so gut, dass ich ihnen eine ganz klare Antwort geben kann. Und zwar, ja, ich bin das wert. Da geht es um mich. Ich bin das wert. Und ich habe diese sehr große Summe dann in mich investiert. Ich habe das wirklich gemacht und durchgezogen und weißt du was? In kürzester Zeit hat sich das so sehr amortisiert in meinem Leben. Und zwar nicht nur auf der finanziellen Ebene, sondern auf ganz vielen Ebenen. Weil ich wieder gewachsen bin, weil ich mir diesen Wert gegeben habe. Und das kommt immer zurück. Wenn du bereit bist, in dich zu investieren, wenn du bereit bist, dir den Wert zu geben, dann kommt das auf allen Ebenen deines Lebens retour. Im Beruflichen, im Finanziellen, aber auch im Privaten. Auch da wirst du die Veränderung spüren können. Das heißt, ja, es ist eine große Summe, aber ja, sie ist es auch wert. Die Frage ist, bist du es dir wert? Und falls du auch Mama bist, so wie ich, dann kennst du vielleicht, ähm, mir ist es kürzlich bewusst geworden, dann musste ich innerlich sehr lachen, wenn es darum geht, Ausbildungen für meine Kinder zu finanzieren, Kurse für meine Kinder, Reitstunden, Tennisstunden, whatever, dann gibt es kaum einen Zweifel darüber, dass ich das mache. Das ist irgendwie ganz schnell erledigt, ja? Na klar, für die Kinder, sicher. Aber wenn es dann um mich geht, da schalten sich diese alten Sätze ein. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend und bemerkenswert, weil genau das ist auch ein Punkt, den wir uns in der Ausbildung anschauen. Warum? haben wir Frauen solche Zweifel, solche Hemmungen, etwas für uns zu tun? In unsere Größe zu investieren, sei das Zeit, sei das Geld, sei das was auch immer. Warum sind wir bereit, für andere alles zu tun, alles zu geben? Und uns selbst kurz zu halten. Warum ist es bei den Männern oft ganz selbstverständlich, dass die eine Ausbildung machen, die nächste Ausbildung, Fortbildung, Kurs, da, da, da. Und ganz klar ist, die Frau wird es schon irgendwie managen. Das ist tatsächlich noch bei ganz, ganz vielen Realität. Warum ist es für uns selbst so schwer? Und ich kann dir das erklären, das liegt tatsächlich an unserer Sozialisierung, das liegt daran, wie wir als Frauen immer noch auch in unserer Generation aufgewachsen sind. Unsere Rolle wurde ganz klar immer noch definiert, als was wir zu tun haben, wie wir zu sein haben, was uns zusteht, was uns nicht zusteht, wie bescheiden wir zu sein haben, wie äh, was egoistisch ist, was sich nicht gehört. Da ist ganz viel in uns abgespeichert, das zu den möglichsten und unmöglichsten Zeiten in uns hochpoppt und uns zurückhält und selbst limitiert. Und ganz oft sind das die Gründe, warum wir nicht in unsere Größe kommen, warum wir stagnieren, warum wir das Gefühl haben, unzufrieden zu sein, festzustecken, weil diese alte Limitierung in uns wirkt. Aber, das Gute ist ja, die kann man verändern. Und genau das passiert in der Feminine Power Formation. Ähm... Eine Frage war auch noch zum Ablauf, das heißt, wird es denn nur online sein, wird es offline sein, wie ist es denn aufgebaut? Grundsätzlich ist die Feminine Power Formation eine Online-Ausbildung. Ich habe mich aber dazu entschieden, ein Übungs- oder Kennenlernwochenende offline in Wien zu integrieren. Und zwar aus dem Grund, weil ich aus meiner Arbeit mit den Frauenkreisen weiß, wie wichtig dieses Community-Building ist, wie sehr wir uns auch nach dieser Pandemiezeit nach persönlichen Kontakten sehnen, wie sehr wir uns nach diesem persönlichen Austausch sehnen. Das heißt, es wird ein Wochenend geben, das in Wien stattfindet, der Rest der Ausbildung, also 95 Prozent, finden online statt. Solltest du an diesen Wochen, in Wien nicht dabei sein können, ist es jetzt vom Inhalt her überhaupt kein Problem. Da geht es wirklich tatsächlich um, um Übung und Austausch. Das heißt, auch wenn du in Deutschland lebst, in der Schweiz lebst, äh, irgendwo lebst, kannst du sehr, sehr gerne dabei sein und an der Feminine Power Formation teilnehmen. Ähm, genau, ich schaue da mal wieder kurz auf meinen Schummelzettel. Ja, zur Bezahlung kam natürlich auch noch eine Frage, ähm, das ist ein großer Betrag und natürlich ist es möglich, diesen Betrag in Raten auch zu zahlen. Das ist überhaupt kein Thema. Und ich bitte dich wirklich, wenn das für dich schwierig ist, wenn du da das Gefühl hast, du möchtest oder du möchtest einfach das in Raten aufteilen, dann sprich das wirklich bitte ganz direkt auch mit mir an. Geld ist ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ich bin ein großer Fan vom Lösen von Tabuthemen und möchte deshalb auch über Geld ganz, ganz offen mit dir sprechen können. Das ist auch was, was wir Frauen nicht gelernt haben oder wenig gelernt haben noch in unserer Generation, was ich auch als Teil der Ausbildung tatsächlich aufbrechen möchte. Bei Geld geht es um Wert, da geht es auch um Selbstwert. Das heißt, auch dieses Thema werden wir in der Ausbildung mitnehmen. Ich finde, auf jeden Fall kann man ganz offen darüber sprechen, wenn du da eine Lösung brauchst, die ich vielleicht jetzt so auch noch gar nicht auf der Website habe, dann bitte sprich das ganz offen mit mir an und ich bin sicher, wir finden eine gute Lösung. Das ist mir ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Die Ausbildung ist so aufgebaut, dass wir zwölf Monate miteinander haben und uns in diesen zwölf Monaten sechs Module gemeinsam erarbeiten. Bewusst habe ich das so aufgeteilt, dass wir wirklich für jedes Modul zwei Monate Zeit haben. Nochmal, ich möchte mit dir in die Tiefe gehen. Ich möchte ein ganzes Commitment zu dieser Transformation. Und ich möchte, dass du genug Zeit hast, wirklich Erfahrungen zu sammeln, Selbsterfahrung zu machen, dass du wirklich ausprobieren kannst, dich vertiefen kannst, dich austauschen kannst in der Community. Und das braucht einfach Zeit. Das geht nicht so zack, zack, ja. Ähm, sondern es braucht Zeit und es braucht auch Raum. Und diesen Raum möchte ich dir wirklich gerne geben, indem wir einfach für jedes Modul zwei Monate gemeinsam haben. Die Module, die sind vom Inhalt her so aufgebaut, dass wir all deine Ebenen uns anschauen, all deine Kraftebenen. Da gibt es die mentale Ebene, es gibt die seelische Ebene, es gibt die physische, körperliche Ebene. Es gibt die intuitive Ebene, es gibt die Visualisierungsebene und es gibt auch noch tatsächlich die, ähm, die Ebene, wo es einfach darum geht, dein zyklisches Wesen als Frau, deine Weiblichkeit so ganz wahrzunehmen. Und diese sechs Module, die sind gefüllt mit ganz viel Know-how, mit ganz viel praktischen Übungen. Gleichzeitig aber auch natürlich mit einem wirklich fundierten Theoriegerüst, weil ich halte das für wichtig, dass du ähm, nicht nur meine Erfahrungen bekommst oder nicht nur was ausprobierst, sondern dass du wirklich auch im Hintergrund für dich ein Gerüst hast, wo du weißt, okay, das ist die Theorie, das ist quasi die Basis davon. Und du bekommst zu jedem Modul von mir Tutorial-Videos. Du bekommst ein digitales Workbook, mit dem du arbeiten kannst. Du bekommst auch zu jedem Modul eine Meditation von mir. Weil es mir eben wichtig ist, dass nicht nur dein Verstand in dieser Ausbildung arbeitet, sondern dass wir auch dein Unterbewusstes und auch deine Seele, deine ganze emotionale Ebene auch mit dazu holen. Wir wollen deine Transformation auf allen Ebenen. Wir wollen das richtig groß und wir wollen in die Tiefe gehen. Und deswegen ist auch der Inhalt so aufbereitet, dass du auf ganz vielen Ebenen angesprochen wirst. Und dann ist es so, dass wir zwei ähm, Live-Meetings im Monat haben. Wir treffen uns immer am ersten Dienstag des Monats und am letzten Dienstag des Monats, ähm, wo ich dir wirklich den Inhalt vermittle, wo Raum für Fragen ist, wo wir uns auch austauschen können. Wenn du da nicht dabei sein kannst, wird es natürlich aufgezeichnet und du bekommst die Aufzeichnung sofort im Anschluss zur Verfügung gestellt. Das Ziel ist aber dennoch, dass wir wirklich da voll gemeinsam immer bei der Sache sind, weil diese Kraft der Community und diese Kraft des Gemeinsamen, die ist einfach nochmal so enorm. Das ist der große Unterschied zu dem, wenn du den Weg alleine gehst und wenn du den Weg mit gemeinsamen Frauen, mit gemeinsamen Mindset gehst, geht so viel leichter, so viel schneller und so viel effektiver. Zehn Frauen nehme ich auf diese Reise mit. Ganz bewusst ist diese Zahl so gewählt, dass die Gruppe eben klein bleibt, überschaubar bleibt. Und ich auch hier wirklich wieder die Möglichkeit habe, ganz individuell zu betreuen, persönlich für dich da zu sein, dich wirklich mitzunehmen, in die Tiefe zu gehen und dass einfach für jede Frau in diesem Jahr genug Zeit und Raum bleibt. Es gibt auch ein one on one Coaching mit mir im Zuge dieser Ausbildung, wo du dann auch nochmal ganz persönlich mit mir alleine arbeiten kannst. Vier Plätze sind bereits vergeben und ich freue mich unglaublich, dass da ganz, ganz mutig vier Frauen schon ähm, eingecheckt haben sozusagen. Ja. Äh, das heißt, es gibt noch sechs Plätze und es gibt auch noch den Frühbucherbonus bis 15. November. Da sparst du dir bei der Buchung tatsächlich 400 Euro, das heißt, es lohnt sich auf alle Fälle. Bis 15. November kannst du den auch noch in Anspruch nehmen. Ja, dann kam noch eine Frage, ähm, wie erkenne ich denn, ob diese Ausbildung für mich geeignet ist? Und da ist immer mein persönlicher Zugang, ich habe es vorher schon gesagt, ich arbeite sehr, sehr gerne intuitiv, dass du mit dir mal ins Gespräch gehst. Und dir mal anschaust, okay, irgendwas hat mich offensichtlich berührt und bewegt an diesem Angebot. Sonst wäre es mir gar nicht aufgefallen, sonst wäre es mir gar nicht ins Auge gestochen, sondern sonst hätte ich einfach drüber gescrollt, wie bei vielen anderen Dingen, die uns nicht berühren, die sehen wir gar nicht, die nehmen wir gar nicht wahr. Ja, unsere Wahrnehmung ist da sehr selektiv. Das heißt, was war es, was dich daran angesprochen hat? Was war es, was dich berührt hat, vielleicht auch sogar ein bisschen getriggert hat? Und wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du für dich schon mal wirklich in dich hineinhören und hineinfühlen, was das ist und warum dich das gerade berührt. Es gibt für mich nie einen Zufall. Wenn ich etwas finde, wenn ich etwas entdecke, wenn ich was lese, dann weiß ich immer, das hat jetzt für mich einfach eine ganz, ganz klare Bedeutung. Es gibt nicht den falschen oder richtigen Zeitpunkt, sondern da, wo ich es wahrnehme, ist es für mich gerade wichtig und darum kommt es gerade in meinem Leben. Und ich bin dazu übergegangen, dass ich in meinem Leben nicht sage, dann, ja, aber vielleicht ist jetzt der falsche Zeitpunkt, vielleicht warte ich doch noch ein bisschen bis die Kinder größer sehen oder bis mein Mann weniger arbeitet oder bis ich mehr verdiene oder bis es vielleicht nicht so chaotisch ist gerade weil es ist eh gerade so viel los dann weißt du was dann passiert in 90 Prozent der Fällen passiert dann gar nichts mehr das war's dann das verschwindet dann es veräppt obwohl es für dich in dem Moment gerade wichtig war weil du es sonst einfach gar nicht wahrgenommen hättest ich habe für mich aufgehört, auch später zu verschieben. Wenn ich eine Resonanz zu etwas spüre, wenn ich ein Gefühl zu etwas habe, dann weiß ich, es ist jetzt wichtig und dann mache ich es einfach jetzt. Das heißt, spüre einfach mal rein, was dich da gerufen hat, was du da wahrgenommen hast und warum das für dich jetzt gerade wichtig sein könnte. Wenn du da noch Fragen hast dazu oder das Gefühl hast, du kommst noch nicht so wirklich an den Punkt, dann schreib mir doch einfach gern oder ruf mich an. Dann können wir da gerne auch einfach gemeinsam hinschauen. Eine weitere Frage war, wie erkenne ich denn, ob dieses Angebot qualitativ hochwertig ist? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage angesichts des Dschungels an Angeboten, die da draußen in unserer Welt irgendwie herumfliegen. Klar, es gibt so viele verschiedene Angebote und es gibt Angebote, die eher an der Oberfläche bleiben, die eher tief gehen und die sich von Qualität natürlich sehr, sehr, sehr unterscheiden auch. Für mich ist so ein, ein Merkmal, wie ich eine qualitativ hochwertige Ausbildung oder ein Programm oder ein anderes Angebot erkenne, immer Folgendes. Das Erste ist immer Transparenz. Absolute Transparenz. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte alle Infos finden. Ich möchte wissen, wer macht diese Ausbildung? Wo ist diese Ausbildung? Was kostet sie? Wie lange ist sie? Wie viele Teilnehmer gibt es? Also diese Fakten tatsächlich wirklich ganz transparent haben. Das ist für wow. mich ganz entscheidend. Ein zweiter Punkt ist tatsächlich die Teilnehmergröße. Das heißt, wenn das eine Ausbildung ist, die wirklich wo es wirklich stark um persönliche Entwicklung geht, wo es wirklich darum geht, was zu verändern, transformativ zu arbeiten, dann ist für mich persönlich wichtig, dass die Gruppe nicht zu groß ist, weil das sonst ähm, möglicherweise einfach schwierig wird, eine persönliche Betreuung zu garantieren. Einfach auch darauf zu schauen und zu achten. Den Preis haben wir schon angesprochen. Auch da ist für mich die Qualität des Angebots einfach dass der Preis klar definiert ist, dass es Zahlungsmöglichkeiten verschiedene gibt, dass ich mich da auskenne. Und dann natürlich, wer macht diese Ausbildung? Ja? Welche Expertise hat dieser Mensch? Wer steht da überhaupt vor mir? Hat die eine Ausbildung? Was legitimiert sie? Ähm, welche Erfahrungen bringt sie mit? Hat sie hat sie schon mal mit Menschen überhaupt gearbeitet oder noch nicht? Ähm, also auch da wirklich zu schauen, wer bietet das denn an? Ja. Ähm, und dass es einfach auch die Möglichkeit gibt zur Interaktion, dass ich Fragen stellen kann, dass ich Fragen auch dann beantwortet bekomme und dass ich, wenn da irgendein Zweifel besteht, den einfach klären kann. Das sind so für mich die Qualitätskriterien, auf die ich selbst sehr, sehr achte, wenn ich ein Angebot in Anspruch nehme. Genau. So. Ähm ja, ich glaube, ich habe die Fragen langsam fast alle durch. Ich schaue noch mal kurz in meine Liste rein. Ähm, genau. Was braucht es von dir für diese Ausbildung? Wir haben es schon kurz angesprochen, es braucht wirklich dein Commitment, dass du etwas verändern möchtest. Es braucht diese tiefe innere Haltung des, ja, ich will das jetzt. Ich muss noch nicht wissen, wie es geht. Ich muss auch noch nicht wissen, was ist mein erster Schritt. Ich muss noch gar nichts wissen. Ich brauche mal nur dieses wirklich klare Commitment. Ja, ich möchte das. Ich möchte wirklich weiterkommen. Ich möchte aus meinem Kokon raus. Ich möchte losfliegen. Ich möchte die Welt entdecken und ich möchte mich in meiner Kraft entdecken. Wenn du dieses klare Commitment hast in dir, dann hast du für diese Ausbildung alles, was du brauchst. Das ist das wirklich, wirklich Wichtige. Den Rest? Den erarbeiten wir gemeinsam. Da bin ich dann für dich da. Ähm Was diese Ausbildung nämlich sicher nicht ist, das habe ich vorher schon angeschnitten und, und äh, kurz gesagt, ich schneide dich nicht aus deinem Kokon raus und hebe dich auf die Blume. Ich werde deine Eigenverantwortung immer wieder herausfordern. Ich werde dich immer wieder rauskitzeln und mit dir wirklich in die Tiefe tauchen. Ich werde dir zeigen, was du alles kannst und du kannst es dann umsetzen. Das heißt, ich brauche auch wirklich dein Vertrauen und deinen Mut, dein volles Commitment eben. Dass du da richtig, richtig, richtig tief mit mir gehst und diese Transformation in diesen zwölf Monaten gemeinsam mit neun anderen Frauen vollziehst zum Schmetterling. Wenn du dazu noch Fragen hast, wenn da noch irgendwas offen geblieben ist, wenn noch irgendwas kreist in deinem Kopf, ich kenne das selber, manchmal gibt es einfach so Gedanken, die ihre Runden drehen, dann bitte schreib mir wirklich gerne auf welchem Kanal auch immer eine Nachricht, ruf mich auch gerne an oder buche dir ähm, direkt auf der Website dein 15-minütig kostenloses äh, Zoom-Gespräch, wo wir auch nochmal ganz, ganz viel Zeit und Raum haben, deine Fragen ähm, ganz direkt zu klären. Ich freue mich unglaublich auf diese Reise, weil ich spüre so, so, so stark. Es ist genau Zeit dafür. Es ist jetzt wichtig. Und wir sind jetzt in einer auch gesellschaftlich so großen Transformationsphase, dass wir nicht einfach stehen bleiben können. Dass wir nicht einfach stagnieren können, sondern dass es wirklich unseren Mut braucht, voranzugehen in unsere Kraft zu kommen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Und deswegen lade ich dich wirklich ein, komm mit auf die Reise. Wir starten am 10. Jänner, Feminine Power Formation, das Jahr, das dein Leben verändert. Ich freue mich auf dich.